Das ist er, der erste Quarantäneverweigerer-Knast Deutschlands. Hier in der verwaisten Jugendarrestanstalt Molsfelde in Schleswig-Holstein werden schon bald Covid-19-Querulanten eingesperrt. Es ist eben kein Hotel. Es sind aber ja auch die Menschen die sollen hier einziehen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht an die Quarantäneanordnungen der Kreise der kreisfreien Städte hier in Schleswig-Holstein halten. Das bedeutet, wer in Schleswig-Holstein mehrfach von der Polizei dabei erwischt wird, wie er trotz Quarantäne das Haus verlässt bekommt noch eine letzte Chance in Form einer sogenannten Gefährderansprache. Man besucht denjenigen noch mal zu Hause, wenn man ihn antrifft und sagt ihm, wenn du dich jetzt noch mal nicht dran hältst, dann haben wir auch noch in Molzfelde eine schöne Einrichtung. Wer hier rein muss, hat triste Tage vor sich. Sechs zwölf Quadratmeter große Zellen stehen zur Verfügung. Helle Fliesen, Holzbett, Regal, Tisch, Stuhl, mini nasszelle Den Blick durchs vergitterte Fenster und knallharte Regeln. Ich stehe hier auf dem Hof der Jugendarrestanstalt Molsfelde. Auf dem Hof können die Jugendlichen und die Kinder normalerweise Freigang haben, ein bisschen Basketball spielen und dergleichen. Genau diese Annehmlichkeiten würden Quarantänebrechern hier nicht zugute kommen, denn sie müssten in ihrer zwölf Quadratmeter großen Zelle, und die ist ziemlich ungemütlich, ich habe mich da drin mal umgesehen, bleiben. Daher sollte man sich das lieber zweimal überlegen, ob man äh, sich gegen die häusliche Quarantäne wendet. Zu Hause dürfte es um ein Vielfaches gemütlicher sein. In einem drei system passen pensionierte Polizei- und Justizvollzugsbeamte auf die Gefangenen auf. Das ist wirklich die Ultima Ratio, weil es geht ja um einen Eingriff in ein Grundrecht, nämlich Freizügigkeit. Das ist wirklich der letzte Schritt, den wir gehen. Die Inhaftierung dauert maximal die Dauer der Quarantäne. In der Regel weniger Tage. Doch die können verdammt lang werden im Corona-Knast von Molzfelde. Ab Februar wird hier abgeschlossen. Der Norden macht ernst.